Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Laden-Stories. Heute mit der Marktapotheke aus Kleve. Ich bin mega gespannt bei diesem eher bescheidenen Wetter. Was sie uns so zu sagen hat, wird mit Sicherheit ganz viel über Corona, über Digitalisierung gehen. Aber lasst uns am besten mal reinschneiden. Aber vorher setze ich noch die Maske auf: ne? Corona-konform. Liebe Silke, hallo. Ja, bisher schon direkt, als ob wir uns verabredet hätten. <lacht> Silke, hi, wir machen mal. Wie, darf man so ja, machen oder? Ja, wir machen es mal so. Darf, darf man auch so machen eigentlich? So darf man auch. Machen, okay, ja. sehr gut. Alles klar. Mit möglichst viel Abstand. Ja. Dann lass uns am besten mal. Äh, wir dürfen direkt ja, hinter die Kulissen kommen. Ne? Stören wir den Betrieb gar nicht. Genau. Ich finde aber erstmal äh, richtig cool, wie ihr offiziell so diese ganzen Corona-Maßnahmen äh, auch äh, humorvoll äh, umsetzt bzw. auch warnt. Endlich freue ich mich, dass wir live und interaktiv zusammen hier stehen können, weil du erinnerst dich ja hoffentlich noch an um unser erstes Interview, was wir... Äh, war da Lockdown? Da war ziemlich krasser Lockdown. Ich muss noch mal nachgucken, ob es mal April war. war. Äh, ich ich glaube deswegen, wir, deswegen haben wir es ja per, genau. per Zoom-Meeting gemacht. Genau. Wahrscheinlich war da gerade Lockdown, genau. Hier oben nochmal auf jeden Fall verlinkt das erste Interview und dementsprechend du bist auch wirklich die allererste Geschäftsinhaberin, mit der wir äh, nicht nur ähm, in einem Jahr zweimal, sondern überhaupt generell, zwei Laden-Stories machen. Also von daher merkt man, die Apotheke hat Systemrelevanz. Da muss man, da muss man häufiger <lacht> vorbeischauen. Und da stehen wir jetzt. Ich meine, willst du uns vielleicht mal ganz kurz so die rumführen, was sind so die... <lacht> was ist so, das würde mich mal interessieren, was ist die meistgenutzte Schublade bei euch jetzt hier so aktuell in der, in der Apotheke? Das ist eine gute Schublade. Frage. Ich würde fast sagen, oh, da sind wir im Bereich der Magenmittel. Omeprazol, Pantoprazol. Wo, wo so ist was, die? Was Können wir die mal aufmachen oder klar. so? Klar. Hier also los. Das sind, sind unsere Pantoprazol-Schubladen. Da gibt es dann auch gleich mehrere von. Im äh, Schauen: Pantoprazol bis Pantoprazol. Also, das ist alles Pantoprazol. 20 Milligramm und 40 Milligramm. Halleluja. Das wird am meisten genutzt. Das war, war, ist woran Warum? Schon ein Medikament, was sehr, sehr stark genutzt wird. Ähm, weil es eben dafür sorgt, dass Leute, die viele Medikamente einnehmen müssen ähm, dann die Magenprobleme haben oder gar nicht erst bekommen sollen, dass das im Vorfeld als Magenschutz quasi gegeben wird. So, und das ist momentan? Das, genau, das steht oh, okay. fast oder ja, also auf sehr, sehr vielen Rezepten mit drauf, weil viele Leute, die ein, zwei oder drei Medikamente nehmen, die machen sich natürlich auch ganz schnell die Magenschleimhaut kaputt und damit da nicht äh, hm. nichts passiert, wird schon im Vorfeld ganz oft von den Ärzten Pantoprazol verordnet oder auch Omeprazol, das ist auf der anderen Seite. Okay. Also, oder 4,5 Schubladen, mal. ist also ein, ein Riesenmarkt. Und Vor allem ist jetzt keine ähm ha handelsübliche Schublade zu Hause, ne? Wenn meine Frau so eine Gewürzschublade hätte, <lacht> da wäre die äh, super happy. Ja, ich hätte jetzt gedacht tatsächlich wegen Corona, dass da immer noch äh, irgendwie spezieller diese Schiene aber jetzt mal im Vergleich auch zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben, Nicht wirklich, nee. wie ist so deine Wahrnehmung aktuell? Also es ist jetzt dadurch, weil das Wetter einfach wieder schlechter wird, nehmen jetzt doch langsam so die Erkältungskrankheiten zu. Es bestand ja schon große Angst bei den Apothekern, dass der gesamte OTC-Markt, das ist der sogenannte Over-the-Counter-Markt, also alles, was freiverkäuflich ist, was die Leute selber kaufen müssen, weil es von der Krankenkasse nicht übernommen wird, dass der zusammenbricht, weil alle Leute wie wild sich die Hände desinfiziert haben und Masken getragen haben und ganz, ganz viel aufgepasst haben. Ähm, und einfach dadurch sich auch nicht so viele Erkältungen geholt haben, mhm. weil sie nicht mit den dreckigen Fingern in der Nase gebohrt haben, sage ich jetzt mal ganz mhm. doof. Ähm, und jetzt, jetzt merkt man aber doch, weil einfach der Sommer war ja auch super. Es war einfach tolles Wetter, eigentlich die gesamte Corona-Zeit, die gesamte Lockdown-Zeit über. Und ähm, mhm. jetzt merken wir einfach, dass doch jetzt Erkältung-Gruppewelle ein bisschen kommt. Okay, also merkt man immer noch so vorsichtig, dass die Leute mit keine Ahnung, kommen die wirklich mit Corona-Symptomen dann hierher oder ist es eher Gott wahrscheinlich... Gott sei Dank haben wir, also keiner, der sich so richtig geoutet hat, ganz am Anfang hatten wir einen ja. da, da hatte ich befürchtet, der war wirklich schweißüberströmt, irgendwie kam rein und sagte, auch ihm ging es auch gar nicht gut und der Arzt hätte ihn weggeschickt, er sollte in die Apotheke gehen und sollte sich von uns beraten lassen. Und dann haben wir gedacht, ja, herzlichen Dank, ja, jetzt danke. haben wir den an der Hacke. Darf man da Tests machen eigentlich als Apotheker? Im äh Moment ist diese rechtliche Lage noch so, dass wir gar keine Tests machen dürfen, wir dürfen noch nicht mal welche verkaufen, weil es oh, gibt okay. also ein Gesetzlichen Passus, wo drin steht, dass ähm, Tests nur gemacht werden dürfen von medizinischem Personal und auch nur ähm, von denen ausgeführt und gekauft werden dürfen. Mhm. Wir dürfen also an Privatpersonen im Moment, da sind sie gerade bei, das zu kippen, hoffentlich <lacht> dürfen wir noch gar nichts verkaufen. Also wir dürfen okay. eigentlich streng genommen wahrscheinlich noch nicht mal für uns selber Sachen bestellen. Okay. Ähm, ja ganz streng genommen natürlich ja, streng. Ja. aber äh, ja also spannend ne? und habt ihr irgendwie auch ein Labor oder so, wo du mal genau, kurz zeigen willst? Genau, wir haben natürlich ein Labor, oh. da können wir gleich mal hochgehen, wir ja. haben auch ähm, eine Salbe, die gerührt werden muss oder sogar mehrere, ich muss zugeben, dass ich das selber relativ selten mittlerweile mache, weil ich hier Chef von's Ganze bin und so viele administrative Dinge im Hintergrund mache, aber meine oh. Mädels sind da natürlich mega Firmen, äh, insofern würden wir gleich einfach mal da oben gehen, denke ich und dann würde ich unsere Frau Witwer bitten, dass ihr die Salbe rührt und ihr dürft ja genau. in die Schulter gucken und... Äh, da freue ja, ich mich auf jeden das Fall das drauf, ist. so ein kleines Cremchen mal zu machen, äh, genau. Ja, lass uns mal direkt dann hochgehen, ne? da, da kommt es nämlich auch schon. Die muss aber jetzt, also, glaube ich, erst die in die jetzt Schublade, Schublade, oder? erstmal in die Schublade, Erstmal die Schublade. mit der machen wir das gleich. Ich freue mich schon drauf. So, jetzt sind wir hier oben im Labor. Die Lea ist uns live. Und in Farbe zugeschaltet, die uns jetzt gleich mal was Feines und Leckeres anrührt. Aber erstmal noch ganz kurz hier: ich erinnere mich noch im letzten Video, ich verlinke es hier oben nochmal, gab es noch die große Nachfrage nach: wo kriegen wir Alkohol, wo kriegen wir Fläschchen her? Die, die Sorge ist jetzt, sehe ich nicht mehr so groß. Ne? Nee, tatsächlich. Nachdem wir erst keinen Alkohol bekommen haben und dann keine Fläschchen bekommen haben, haben wir jetzt beides und im Moment kauft es keiner mehr, weil ja. alle Leute ähm, erstmal verseucht sind. Erst mal, deswegen Desinfektion ist, haben wir jetzt gesagt, ist ein bisschen äh, out. Uh, outdated ist sowas von äh, April 2020. Jetzt hier im November oder wir haben ja eigentlich noch Oktober. Ähm, 2020 gibt es Hautcreme. Was machen wir denn, ein schönes Lea? Ähm, eine Triamzinolon-Creme, also triamzinolon acetonit in Basiscreme. Okay, das sagt mir jetzt natürlich erstmal nichts, aber du siehst vielleicht ja auch an meiner Haut irgendwie so Probleme, ne? Winter, Stress. Äh, hilft die da? Ähm, ja, also Triamcinolonacetonid ist halt ein Cortison. Das ist dann eher so gegen Entzündungen. Ach so. Okay, meine Entzündung willst du jetzt wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, ob ich hab, aber ähm, okay, dann wer, wer könnte sowas gebrauchen? Äh, wem könnte man sowas andrehen gleich? Ähm, ja, bei entzündlichen Hautkrankheiten sowas. Okay, dann müssen wir gleich mal noch in der Stadt fragen, äh, oder? Wäre wahrscheinlich not notfalls auch machbar. <lacht> alles klar, okay, wie, wie läuft das dann ab, äh, wenn ihr das dann jetzt äh, zusammenmischt? mischt? Ähm, wir haben halt Krugen, wo das abgefüllt wird ähm, und auch ein Tupitec, der rührt das dann alles für uns. Ähm, wir müssen dann eigentlich alles abwiegen nur und äh, ja, den Rest macht fast schon der Tupitec. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an, oder? Du bist eigentlich äh, aktuell hier angestellt oder Ausbildung? Oder? Ja, in der Ausbildung noch. Okay, alles ja. klar. Gut, gut, dass die Chefin jetzt äh, gegangen ist und äh, das nicht jetzt in die Prüfung mit äh, einbezieht. Okay, dann äh, genau will ich dich gar nicht weiter stören. Wie häufig kommt es das vor, dass ihr da so was selbst macht? Ist das überhaupt? Oder macht ihr das wirklich jetzt nur für... Nee, das ist schon häufig. Also ja? mehr als die Woche. Oh ja? Kommt okay. zwei, drei am Tag. Kommt drauf an immer. Hätte man aber auch bestellen können? Oder ist das jetzt ein spezielles Rezept, was eigentlich nur frisch aus der, aus der Apothekerhand gemacht werden darf? Also es gibt auch Cremes mit Cortison drin, aber ähm, oft werden so Sachen, also ganz viele Rezepturen mit Cortison stellen wir halt selber her. Eigentlich ein ideales äh, Butterbrotmesser, oder? Habt ihr das? Gibt es das im Fachhandel, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, alles ja. klar. Ja. Die Schublade schon gesehen, wo es die gibt. Da werde ich mir gleich mal eins mitnehmen. Und das ist quasi die Basiscreme. da könnte man... Ah, ja. Das 0,004 Stellen nach Genau, Stellen nach 0,00, ja. Ich sehe ja mal so richtig was daneben gegangen, wo du sagst, um Gottes Willen, da, das darf keiner auf die Haut schmieren. Ähm, ja, in der Schule schon mal. Ja? Ja. Das hast du dann äh, einer, ähm, einer Freundin gegeben, die du nicht magst? Nee, <lacht> ja, das schmeißt mir dann immer. Das <lacht> kann ich jetzt nehmen, wenn irgendwie Kopfhaut entzündet ist oder irgendwas anderes. Ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt für die Kopfhaut, aber man kann es, ähm, weiß ich nicht, halt an den entzündeten Stellen so am Körper benutzen. jetzt angehende äh, Apothekerin, kann man sagen, ne? PTA. PTA. Ja. Kann man da irgendwie so ein Muster erkennen bei den Leuten, die sich dafür entscheiden? Männer, Frauen, müssen die irgendwas mitbringen? Sind die irgendwie besonders? Ähm, also meistens machen Frauen den Beruf. Ähm, wir hatten jetzt nur einen Jungen in der Klasse. Man sollte sich interessieren so für naturwissenschaftliche Themen. Auch viel Chemie ist in der Ausbildung. Ich muss wohl sagen, dass die Ausbildung ein bisschen anders ist als so der Beruf an sich, weil die Ausbildung ist halt eher theoretisch. Okay, okay. Aber ohne ruhige Hand braucht man, oder? Ja, also sonst ist man mit dem Pulver hier ganz aufgeschmissen. Genau, das wäre schwierig. Alles klar. Kannst du auch weiterempfehlen oder sagst du jetzt, Chefin ist ja nicht dabei? Doch, ich kann es weiterempfehlen. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, wo man halt viele Bereiche hat. Ja, prima. Wir schauen uns gleich auch mal ein Ergebnis an hier. Äh, noch 40 Sekunden. Genau, jetzt nehme ich die raus. Oh, wie das schon riecht hier. Nicht. Und dann kann man immer von einmal hier lösen und dann kommt es raus, hat man ein bisschen Creme dran. Mhm. Kann man auch immer so ein bisschen kontrollieren, ob alles äh, verteilt ist vom Wirkstoff. Sieht jetzt aber gut aus. Okay. Ja. Also wenn euch die Creme gefallen hat, dann... Daumen hoch und lasst ein Abo da. Sehr gut, danke schön. Ja, vielen Dank. Also das kann ich jetzt dann meiner Oma für die Entzündung mitnehmen oder für... Sollte schon ein Rezept da sein. Ja, das okay, also dann lasse ich ja. Also das habt ihr ja, okay. Genau. Dann lassen wir das mal da stehen. Ja, vielen Dank, äh, Lea. Dann äh, weiterhin viel Erfolg und äh, genau, vielleicht sehen wir uns ja dann äh, nächstes Jahr hier in der Marktapotheke. Ja, ich weiß. Super. Dankeschön. Ja. Wir gehen jetzt nochmal runter zu Silke und äh, verabschieden uns ganz herrlich, herzlich. Ähm, ich hoffe, bis dahin hat es euch Spaß gemacht. Äh, schaut doch gerne auch nochmal in die anderen Videos oder Ladenstories stories vorbei, wo wir ganz Deutschland schon äh, hinter die Kulissen blicken und mit den Geschäftsinhabern plauschen. Bis gleich. Silke, so, jetzt haben wir aber die äh, Lea richtig mal vor die Prüfung gestellt. Ich würde von meiner Seite aus sagen bestanden, ne? hat uns da echt einen guten Job gemacht. Creme hat hervorragend geschmeckt, kann man zu jedem, ja, zu jedem Anlass nutzen. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt zum Abschluss einfach sagen willst, hey, auch jetzt für junge, neue Apotheker, ich weiß ja aktuell, gerade Digitalisierung vielleicht auch nochmal Stichwort, ähm, ist es ja auch so die Bedeutung von der Apotheke? Äh, wird häufig natürlich ja auch in Frage gestellt oder muss ich teilweise neu finden? Gibt es irgendwas, wo du vielleicht anderen Apothekern, jungen Apothekern mit auf den Weg geben willst, wo du einfach sagst, hey, da müssen wir dran denken? Also ich glaube grundsätzlich, die jungen Apotheker sind, denke ich, in der Regel alle digital aufgewachsen. Mhm. Die sind da eh schon im Thema und ähm, sind damit groß geworden und reingewachsen und haben wahrscheinlich auch ihre Apotheken schon ganz gut aufgestellt und äh, sind da auf den diversen Foren vertreten. Ähm, eigentlich die, die in meiner Generation sind, also ich sage jetzt mal so 50 plus irgendwie, die aber trotzdem vielleicht noch 10 Jahre oder 15 Jahre arbeiten müssen, die sollten vielleicht gucken, dass sie ihre Läden auf Vordermann bringen mhm. und sich da noch mal ein bisschen einarbeiten, weil ähm, das E-Rezept ist auf dem Fonds Marsch, ähm, wir können uns dem nicht mehr verschließen, wollen wir ja auch gar nicht, wir wollen uns natürlich nur nicht den Markt wegnehmen lassen von ähm, so Foren und Portalen wie Doc Morris, also irgendwelchen Versandapotheken, die äh, ja, einfach völlig anders agieren, völlig anders aufgestellt sind, die sind äh, Investor, äh, finanziert. Ähm, wir sind alles Privatleute, wir haften mit unserem Privatvermögen und die greifen da auf irgendwelche Dubai-Gelder zurück und mhm. ähm, ja, machen auch einfach nicht alles das, was wir machen und was mhm. wir können. Es wird immer also schrecklich digital dargestellt, ähm, Sachen im Internet zu bestellen. Ja Gott, dann brauchen die drei Tage für die Bearbeitung, dann werden die mit dem Postwagen noch bei 30 Grad Außentemperatur durch die Gegend geschickt. Und wenn ich dann nicht zu Hause bin, muss ich dann nachher noch äh, am nächsten Tag mit der Karte zur Post und muss den Kram abholen. Und hier bei dir kann man, egal auf welchem Kanal, anfragen genau. und wir sind im Umkreis per von. dem Good Old Fax mhm. äh, per Telefon, per E-Mail, per diverser Apps, die wir bespielen. Äh, man kann immer und überall Sachen vorbestellen und wir sind innerhalb drei Stunden lieferfähig. Wir haben die Sachen da. Wir machen eben, wie ihr gerade gezeigt habt, Rezepturen. Mhm. Das ist was, was eben. Ähm, individual, äh, für, individuell für, für Patienten gemacht wird, auch für kleine Kinder gemacht mhm. wird, das machen Versandapotheken überhaupt nicht. Mhm. Die kriegen sich die Rosinen raus. Klar. Und ähm, ja, also die digitale Welt, ähm, da werden wir nicht drum rumkommen als Vorortapotheke. Klar. Und ich denke, da muss ja. irgendwie jeder gucken, dass er ein Bein an die Erde kriegt und schnell genug dabei ist und halt eben auch mit dem E-Rezept und so ja. schauen, dass er da aufgestellt Seht ist. sich gut aufstellen. Aber natürlich auch als Zuschauer, als Bürger einfach auch seine Lieblingsapotheke rausgreifen. Ich glaube, ihr wisst hier die Marktapotheke in Kleve ist meine hier meine <lacht> erste gerne. Wahl. In diesem Sinne. Wo willst du die Leute noch hinschicken, vielleicht am Ende? Wo kann man dir folgen? Wo kann man äh, Silke Hans und ihr Team am besten erleben? Unter Marktapotheke Kleve sind wir überall zu finden auf Instagram, auf Twitter, als Homepage, äh, auf Facebook natürlich, auf Google natürlich. Wir freuen uns auch immer über Likes. Also ihr dürft uns überall anhaken und äh, uns folgen und verfolgen, was wir alles so Lustiges ins Internet stellen. Super, vielen Dank, Silke, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ich danke auch nochmal an alle Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Prenable TV, beziehungsweise zu unserem Format Laden-Story. Bis bald, bleibt gesund und schon mal schöne Weihnachtszeit.